Ich möchte heute gerne mit euch über meine Schilddrüsenkrankheit sprechen. Und zwar ist das Hashimoto. Ich glaube, der volle Name ist Hashimoto Thyroiditis oder so. Ähm, Hashimoto haben, glaube ich, inzwischen relativ viele und ich glaube auch, dass es jetzt kein, ähm, ja, kein Begriff ist, den man noch nie gehört hat. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Diese Schilddrüse sitzt ja hier und die ist für unglaublich viele Prozesse in unserem Körper irgendwie zuständig. Also die hat sowohl Auswirkungen auf die Psyche als auch auf die physischen Aspekte. Von einer Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Ähm, das sind so typische ähm, Anzeichen, dass da was nicht stimmt. Ist entweder, dass du super hibbelig bist und irgendwie total aufgekratzt und Herzrasen und nicht zur Ruhe kommst. Oder bei einer Unterfunktion, dass du total müde bist und antriebslos und kein Interesse mehr irgendwie hast und irgendwie ist dir so alles so ein bisschen egal dann hat es auch Auswirkungen auf, deine, auf dein Gewicht also ich glaube bei einer Überfunktion nimmt man ganz viel ab und weiß nicht warum weil man ist ganz normal, bei einer Unterfunktion nimmst du zu, obwohl du ganz normal ist und dann hat es auch auf die Psyche Auswirkungen, also du bist dann halt auch mal schlechter gelaunt oder besser gelaunt oder hast Stimmungsschwankungen Haarausfall kann auch noch dazu dazukommen irgendwie brüchige Nägel. Also, die Schilddrüse sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und die Auswirkungen auf den Körper, wenn was mit der Schilddrüse nicht in Ordnung ist, dementsprechend schon mal gar nicht. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und die ist auch chronisch. Das heißt, der Körper bildet Antikörper gegen das Organ. Warum? Weiß man nicht. Es wird so ein bisschen spekuliert, dass es auch mit den Genen zu tun hat. Aber ich habe es zum Beispiel, meine Schwester hat es nicht. Also. Eine Ursache hat man dafür jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich gefunden. Aber bei Hashimoto ist es so, dass sich diese ganzen Symptome immer so ein bisschen abwechseln. Und mal hast du die Symptome von der Unterfunktion und dann wieder von der Überfunktion. Und man kommt erstmal nicht so richtig dadurch Und bis das dann diagnostiziert wird, dauert bei ganz, ganz vielen Jahre. Ich habe mir in letzter Zeit ein paar Videos über die Krankheit angeguckt und auch ein paar Berichte gelesen. Und dabei ging es eigentlich immer sehr, sehr viel darum, wie schlimm diese Krankheit wirklich ist. Und erstens, wie schwierig es ist, erstmal das zu diagnostizieren und dann ähm, da irgendwie richtig eingestellt zu werden, medikamentös und dann, dass man trotzdem noch Auswirkungen hat. Und die Quintessenz dieser ganzen Beiträge war eigentlich immer, das ist super, super schlimm, das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben, du kannst teilweise dein Leben nicht mehr so weiterführen wie vorher, du musst vielleicht deine Ernährung umstellen oder... Ähm, Du bist dann halt super gehandicapt. Und das möchte ich nicht anzweifeln oder nicht irgendwie äh, kritisieren oder sonst was. Aber ich habe andere Erfahrungen gemacht. Und glaube, dass es wichtig ist, auch die Erfahrungen mit euch zu teilen. Weil, wenn ich jetzt gerade neu diagnostiziert werden würde mit Hashimoto und mir diese Videos angucken würde, würde ich mir denken: Scheiße, ich habe richtig verkackt. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich alles ein bisschen anders. Und deswegen möchte ich gerne auch meine Geschichte mit euch teilen. Ich glaube, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann sollte man sich nicht nur so negative Sachen ausmalen. Okay? Meine Hashimoto-Geschichte beginnt eigentlich schon so vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, ungefähr 2010 würde ich jetzt mal schätzen. Da war ich noch in der Schule und ähm, da war ich immer total müde. Und... Ich kam nach Hause nach der Schule und habe noch was gegessen und habe mich dann aber erstmal sofort ins Bett oder aufs Sofa gelegt und ein, zwei Stunden Mittagsschlaf gehalten, weil ich halt sonst nicht mehr weitermachen konnte. Also ich war einfach antriebslos und kaputt und müde. Und ich war auch mal beim Arzt deswegen und ähm, dann wurde mir auch Blut abgenommen und mein Blutdruck war relativ niedrig und ich hatte glaube ich Eisenmangel, dann habe ich so Eisentabletten genommen und so und... Ähm, ich habe das allerdings nicht wirklich als etwas sehr Schlimmes angesehen. Das war für mich einfach so, ja gut, ich habe jetzt halt gerade eine müde Phase. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie Frühjahrsmüdigkeit dann zugeschoben habe. Auf jeden Fall war das für mich jetzt keine große Sache. Ich glaube, meine Mutter hat sich vielleicht sogar ein bisschen mehr Sorgen gemacht, aber mir ist es ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr aufgefallen. Dann war es aber auch so, dass ich manchmal, wenn ich dann abends im Bett lag und eigentlich müde war, Herzrasen hatte und ich nicht zur Ruhe gekommen bin, weil mein Herz so schnell geklopft hat und es kam mir so vor, als wäre ich irgendwie aufgeregt oder als ne, ja, wäre ich aus der Puste oder irgendwie halt dieses Rastlosigkeitsgefühl, sodass ich dann teilweise auch nicht richtig einschlafen konnte, weil ich halt nicht zur Ruhe kam. Und dann hatte ich auch ab und zu, das war jetzt nicht regelmäßig oder auch nicht dauerhaft, aber immer mal wieder so ein... Gefühl im Hals, so ein dickes Gefühl, als könnte ich nicht richtig atmen oder als ja wäre da irgendwie so ein Kloß, wie ein Kloß im Hals eigentlich muss man sich das vorstellen. Und das habe ich aber auch so ein bisschen darauf geschoben, dass ich dann auch mal vielleicht zu viel gegessen hatte und mich dann nicht bewegt und ich war einfach so voll gegessen und ähm, hatte dann ja dachte das wird dann vielleicht irgendwie ich weiß nicht, irgendwas damit zu tun haben oder so. Und was bei mir dann noch dazu kam, war, dass ich Haarausfall hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich durch meine Haare gefasst habe und dann hatte ich so ein Büschel Haare in der Hand, aber ich habe mehr Haare verloren als andere. Wenn ich geduscht habe, dann war danach auf jeden Fall immer im Abfluss waren Haare oder äh, auf dem Kissen oder so, halt da, wo man das so wirklich aktiv sieht. Oder wenn ich mir die Haare gebürstet habe, dann waren in der Bürste einfach... Viele Haare. Und ich habe dann auch immer mal wieder äh, Friseure oder Friseurinnen gefragt. Und die meinen so, ja, man verliert ja bis zu 100 Haaren am Tag. Das ist auch ganz normal. Aber die haben schon auch gesehen, dass ich hier also ich finde, ich habe fast schon Geheimratsecken. Und hier, vor allem auf der rechten Seite, sind die Haare halt einfach sehr dünn und sehr ja, irgendwie komisch. Ähm, also das waren so die Anzeichen, die ich hatte. Und dann bin ich zum Arzt gegangen nochmal und der hat mir Blut abgenommen. Und dann wurde festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Also eigentlich halt dieses Müde, das passt dazu. Ich glaube, dass man dann zunimmt, das war bei mir jetzt nicht. Aber ich habe dann erstmal Tabletten bekommen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Und das war ungefähr 2012, als ich nach Ecuador gegangen bin. Da war das erste Mal, dass ich 25 Milligramm Tabletten bekommen habe, ähm, die ich da super unregelmäßig genommen habe. Es wird auch nicht besser dadurch. Aber das war eigentlich so meine erste Diagnose, Schilddrüsenunterfunktion. Und dann sind aber irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre ins Land gezogen. Ich hatte in der Zwischenzeit den Arzt auch gewechselt. Und dann hat der neue Arzt sich das nochmal angeguckt, weil meine Symptome waren halt, nicht ganz weg. Also ich hatte immer noch dieses Herzrasen zwischendurch und ähm, ja den ha Haarausfall sowieso. Und deswegen hat er sich das dann nochmal angeguckt, hat Blut abgenommen und hat einen Ultraschall von der Schilddrüse gemacht und hat sofort gesagt, sie haben keine Unterfunktion, sie haben eher eine Überfunktion. Und da dachte ich so, hä, war als ob sich das so schnell ändert? Und er meinte auch so, ja, eigentlich ist das komisch und auch die Tabletten sind jetzt nicht so hoch dosiert, dass daraus halt eine Überfunktion resultieren könnte und dann hat er da irgendwie noch mal ein bisschen rumprobiert und so und meinte dann ja, sie könnten Hashimoto haben und hat das dann so ein bisschen erklärt. Und bei Hashimoto ist es wohl so eben, dass sich diese Symptome so ein bisschen abwechseln. Ich glaube, eigentlich ist es so, dass man erst eine Überfunktion hat und dann langfristig in eine Unterfunktion rutscht. Bei mir war es anscheinend irgendwie andersrum, wenn ich mich richtig erinnere. Also, äh, ja... Auf jeden Fall hat er mir dann eben andere Tabletten verschrieben und auch eine andere Dosierung, also die waren höher dosiert und ähm, die nehme ich seitdem und es geht mir gut. Ich gehe einmal im Jahr zu einem Spezialisten, der wirklich auch so einen Ultraschall macht, der fährt so ein Ding irgendwie um mich rum und Blut abnimmt und das alles wirklich sehr, sehr gründlich durchcheckt und... Ich kann nur sagen, ich lebe mit Hashimoto und habe damit keine Probleme. Ich habe jetzt vielleicht noch so viermal im Jahr oder so, dass mein Hals sich ein bisschen dick anfühlt. dass es ist wie so ein Kloß im Hals. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass ich ein bisschen mehr Haare verliere als andere. Ich schwitze auch, glaube ich, relativ viel. Also, ja, ich glaube, ich schwitze relativ viel. Information. Aber ähm, ich schlafe gut, ich schlafe fest und tief und ich bin abends müde und tagsüber wach und ähm, es funktioniert irgendwie alles. Und wenn ich dann halt sch schwitze, dann schwitze ich halt, weißt du? Und wenn dann halt auf meinem Kopfkissen irgendwann viele Haare liegen, dann mache ich die halt weg. Also ich glaube, man kann damit auch wirklich gut leben, beziehungsweise ich habe diese Erfahrung gemacht und möchte sie einfach nochmal an euch weitergeben und ganz deutlich sagen, dass ähm, ja, das alles auch irgendwie geht und dass man sich da jetzt nicht verrückt machen muss, nur weil man jetzt diese Diagnose bekommen hat. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, das haben 40% der Erwachsenen in Deutschland und viele wissen es auch gar nicht und zum größten Teil Frauen. Ich glaube zwischen 30 und 40. Gut, ich habe es jetzt ein bisschen früher, aber ähm, ihr seid da nicht die Einzigen und glaubt mir, da gibt es auf jeden Fall einen guten Weg, wie man damit ganz normal sein Leben weiterführen kann. Ja. Das war eigentlich das, was ich euch heute gerne erzählen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja auch mal eure Geschichte in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch Hashimoto oder irgendwelche Erfahrungen mit der Schilddrüse gemacht. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt und freue mich über euer Feedback und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss!